Tina ist Praktikantin in unserem Modellunternehmen und wir begleiten sie durch das Geschäftsjahr. Am Anfang eines Jahres überlegt man sich ja immer, na, was bringt das neue Jahr, was muss ich da tun. In der Buchführung ist es immer klar abgesteckt und wir können ja grob vier Sachen einteilen. Wir wollen am Schluss ermitteln, wie viel Erfolg habe ich denn in meinem Geschäft erzielt. Und Dazu beginne ich am 1. Januar mit den Eröffnungsbuchungen habe dann die laufenden Buchungen zu tätigen, das heißt den, den eigentlichen Geschäftsbetrieb, schließe das Ganze dann am 31.12. ab und kann dann daraus den Erfolg ermitteln. Und wir beginnen jetzt mit den Eröffnungsbuchungen und gucken uns die mal ein bisschen genauer an, denn da gibt es einen kleinen Unterschied zum letzten Jahr. Ja, was ist eine Eröffnung überhaupt? Ich habe hier mal eine Definition herausgesucht. Ich kann ja vieles eröffnen. Es werden Geschäfte eröffnet, es werden Spiele eröffnet, es werden ja zum Beispiel die Olympischen Spiele immer sehr showmäßig eröffnet. Also ein Prozess, ein Vorgang, der eine bestimmte Dauer hat, den eröffne ich und genauso eröffne ich ein Geschäftsjahr und diese Öffnung findet immer am 1. Januar statt, ist also der Start eines Prozesses, eines Vorganges, ein Öffnen einer Sache, nämlich der Start für unsere Buchführung im Geschäftsjahr. Tina bekommt von ihrem Chef die erste Aufgabe, nämlich die Eröffnung der Bestandskonten zu tätigen. Dazu liegen uns zwei Konten vor, einmal ein Aktivkonto Maschinen und ein Passivkonto Eigenkapital. Wir können dann das Prinzip auf alle Aktiv- und auf alle Passivkonten übertragen. Was wir schon wissen ist, bei einem Aktivkonto da wird der Anfangsbestand auf der Sollseite gebucht. Tina schaut dazu in die Eröffnungsbilanz rein und bucht dann den Betrag der beim Konto Maschinen steht, nämlich 24.000 Euro. Für eine ordnungsgemäße Buchung benötige ich jetzt aber noch ein zweites Konto. Wir haben jetzt hier nur die Sollbuchung, wir brauchen ja noch eine Habenbuchung. Dazu richten wir ein Behelfskonto ein und dieses Konto heißt Eröffnungsbilanzkonto, kurz EBK. Und dieses Konto kann ich hier als Gegenkonto eintragen und dann kann ich auch eine Habenbuchung tätigen, nämlich 24.000 Euro und das Gegenkonto das Konto Maschinen. Und damit habe ich das Konto Maschinen ordnungsgemäß eröffnet mit einer ordnungsgemäßen Buchung. wie sieht bei Passivkonten aus, im Prinzip genauso. Nur bei Passivkonten wissen wir ja, der Anfangsbestand kommt auf die Habenseite Auch hier schaut Tina wieder in die Eröffnungsbilanz rein. Und das sind in diesem Fall 193.000 Euro. Als Gegenkonto nehme ich wieder das Konto Eröffnungsbilanzkonto. So, und jetzt habe ich hier die Haben-Buchung, dementsprechend brauche ich jetzt hier eine Sollbuchung, das heißt Gegenkonto Eigenkapital und der Betrag 193.000 Euro. Damit kann Tina die Buchungssätze bilden und eine allgemeine Regel ableiten. Wir haben einmal die Buchungssatzmaschinen an Eröffnungsbilanzkonto 24.000 Euro und Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital 193.000 Euro. Das heißt, wenn wir ein Aktivkonto eröffnen, dann bilden wir folgenden Buchungssatz. Eben dieses Aktivkonto an Eröffnungsbilanzkonto. Liegt ein Passivkonto vor, dann haben wir den genau umgekehrten Fall, nämlich den Buchungssatz Eröffnungsbilanzkonto an Passivkonto. So, Tina hat jetzt das Eröffnungsbilanzkonto auch fertig erstellt. Das heißt, jedes einzelne Konto eröffnet und dann eben auch eingetragen, gebucht. Und wenn wir uns jetzt hier mal so angucken und uns dazu mal die Bilanz angucken, nämlich die Eröffnungsbilanz, dann wird uns was auffallen, denn wir haben hier ja in der Bilanz auf der linken Seite die Aktivkonten. Ja, wo habe ich die beim Eröffnungsbilanzkonto? Auf der rechten Seite. Und die Passivkonten habe ich in der Eröffnungsbilanz auf der rechten Seite und beim Eröffnungsbilanzkonto gehen umgekehrt auf der linken Seite. Das heißt, wir sprechen hier auch vom Spiegelbild. Das heißt, das Eröffnungsbilanzkonto ist das Spiegelbild der Bilanz.